Ganz herzlichen Dank, Herr Müller, Herr Krömker, Frau Brühl für die freundlichen Worte erstmal. Sie müssen noch die Technik kurz einstellen. Ähm, ja, ich, ich freue mich sehr hier zu sein und möchte einfach die Zeit mit Ihnen nutzen, ähm, vielleicht den Weg so ein bisschen zu weiten ähm, über eigene Projekte, wo man sich sehr praktisch äh, mit E-Learning befasst etwas stärker mal zu schauen, was passiert draußen in der Welt ähm, und, und tatsächlich diesen Aspekt, den Sie aufgegriffen haben, was bedeutet die Digitalisierung ähm, einerseits für die Gesellschaft, was bedeutet sie aber auch für die Institutionen, Hochschule, Schule, ähm, einige von Ihnen sind ja auch in der Lehrerbildung tätig, das heißt, Sie haben da auch äh, direkt Kontakte in die Schule rein und natürlich am Ende auch, was bedeutet es für die Rolle äh, des Pädagogen, also die die Dinge möchte ich eingehen, äh, versuche das irgendwie so in 40 Minuten etwa zu machen, dann haben wir noch genug Zeit äh, zum Diskutieren ähm, und äh, starte aber äh, noch etwas breiter äh, mit diesem Bild, weil dieses Bild sehr häufig äh, mit der Digitalisierung gleichgesetzt wird. Sie sehen eine große Welle und äh, die Welle äh, wird auch von einigen gerne als Tsunami betrachtet und ähm, gar nicht mal zu Unrecht, denn wenn man sich äh, mal anschaut, wo äh, hier die Digitalisierung schon ihre ähm, Folgen ähm, gezeitigt hat, dann ist das sehr breit in der Gesellschaft. Also nehmen Sie sich mal das Beispiel der Presse. Sie können auch selber überlegen, wie oft Sie noch äh, physische Zeitungen lesen oder ob Sie vielleicht auch häufiger Ihre äh, Tablets zur Hand nehmen, ähm, machen Sie Online-Shopping, und wie hören Sie eigentlich Ihre Musik? Also Sie sehen, ganz viele Branchen sind bereits von der Digitalisierung äh, erfasst worden und haben dort wirklich zu dem häufig äh, zitierten Prozess von Disruption, also wirklich fundamentaler Veränderung, ähm, geführt, äh, einige Branchen äh, richtig auf den Kopf gestellt. Und äh, da ist es äh, durchaus naheliegend, dass der eine oder andere äh, vielleicht auch eher in diesem Modus äh, sich, sich befindet. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in Ihrem Umfeld äh, der eine oder andere Kollege eher in diesem etwas äh, passiven Help-Modus ähm, sich befindet. Und was ich eigentlich gerne mit Ihnen tun möchte, ist, Ihnen ein paar auch, auch Argumente an die Hand zu geben und mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren, ähm, warum vielleicht ein anderer ähm, Angang hier hilfreich ist. Und ich greife den Humboldt gleich mal zu Beginn auf, äh, denn ähm, die große Frage, die ja dann vielleicht von diesen Menschen gestellt wird, ist eben sehr häufig, dass oder die Befürchtung, dass nun auch das Ende des humboldtschen Bildungsideals nahe und insofern Gefahr im Verzug sei. Und Insofern will ich eigentlich mal meine, meine Kernbotschaft gleich mal zu Beginn hier loslassen. Die heißt nämlich Nein, eigentlich im Gegenteil. Denn was Humboldt letztlich wollte, war eine Bildung für alle, in der jeder unabhängig von seiner Herkunft und seinem persönlichen Hintergrund sein individuelles Potenzial ausschöpfen konnte. Und das war mit den Maßnahmen, die Humboldt getroffen hat, beispielsweise eine allgemeine Schulpflicht, ähm, mehr schlecht als recht möglich, dieses Ideal ähm, zu erreichen. Ähm, und jetzt äh, in Zeiten der Digitalisierung haben wir eben ein, eine Phase erreicht, wo wir diesem, diesem Idealbild äh, deutlich näher kommen können. Und insofern äh, wir jetzt eigentlich äh, eine, eine große Chance haben, dieses Bildungsideal zu Tatsächlich äh, zu erfüllen. Also Kernbotschaft: nein, eigentlich im Gegenteil, diese Sorge ist äh, doch in weiten Teilen unbegründet. Ähm, es gibt dann auch immer noch diese Frage, wie ist es denn eigentlich mit den Schulen und Hochschulen, wie wir sie kennen. Und da bin ich vielleicht dann doch schon etwas mutiger, revolutionärer, wenn Sie äh, so wollen. Ähm, und äh, ich bin schon der Auffassung, dass es durchaus möglich ist, dass wir in 10, vielleicht 15 Jahren ähm, nicht mehr Schulen und Hochschulen erleben werden, wie sie heute aussehen in, in vielfältiger Form. Ich ähm, habe da aber auch wieder den positiven Teil der Botschaft mitgebracht, dass äh, viele dieser Veränderungen auch Lösungen für bestehende Probleme sein können. Und was sind das für Probleme? Ähm, ich will mal, wie gesagt, den Blick weitend ähm, auf, ähm, auf zwei große Herausforderungen eingehen, mit denen wir ähm, in der Welt der Bildung zu tun haben. Und Die erste habe ich mal etwas provokant, vielleicht Herausforderung, Masse, äh, der globale Bildungshunger wächst genannt. Ähm, was dahinter steckt, sind solche äh, Beispiele, äh, wie einfach der klare empirische Befund, dass in Deutschland das Abitur mittlerweile zum Regelabschluss wird und Studium zum Normalfall. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen letztes Jahr über 65 Prozent ähm, eines Jahrgangs, die die Hochschulzugangsberecht Hochschulzugangsberechtigung ähm, erlangt haben. Ähm, und da stehen wir in Deutschland jetzt nicht alleine da, sondern äh, sind äh, im internationalen Vergleich sogar eher noch so ein bisschen hintendran. Die USA haben das Ziel College for All schon sehr lange Ausgerufen in Korea erreichen bereits 80 Prozent einen Hochschulabschluss, also nicht nur die Zugangsberechtigung. Und wenn Sie in die Schwellen- und Entwicklungsländer schauen, ähm, da äh, ist die Bildungsexpansion nochmal in einer ganz anderen quantitativen Dimension unterwegs. Ähm, Indien möchte bis 2025 ähm, 500 Millionen Menschen ausbilden. Also da reden wir jetzt über Duale aus bzw. Berufsausbildung dort. 500 Millionen Menschen, da bräuchte unser duales Ausbildungssystem ein Jahrhundert dafür. Also nur, dass Sie mal die Gefühl für die, für die Dimensionen haben, die hier mit der Bildungsexpansion einhergehen. Also Herausforderung, Masse, Bildungshunger. Ist für uns äh, in Deutschland äh, sicherlich äh, ein zu beobachtendes äh, Phänomen, äh, noch wichtiger, äh, zweifellos aber die Herausforderung der Vielfalt. Und da hatten Sie ja irgendwie auch schon eben... Kurz äh, ein Stichwort dazu geliefert und ich will Ihnen noch mehr Stichworte liefern, die, die ähm, diese Vielfalt, die wachsende, abbilden. Ähm, Beispiel hier aus Frankfurt, ähm, der Anteil der Kleinkinder oder der Babys, die geboren werden und Migrationshintergrund haben, in dieser Stadt beträgt 75%. Prozent. Und äh, das ist allerdings tatsächlich ja nur ein äußeres, ein äußeres Vielfaltsmerkmal, ähm, was immer sehr gerne hergenommen äh, wird. Es gibt viel, viel mehr und, und eines davon sprachen Sie eben äh, gerade an, nämlich die, die atypischen Studierenden in den USA mittlerweile nur noch ein Viertel der Studierenden, die man als typisch im klassischen Sinne bezeichnen würde, die also direkt nach der Schule in Vollzeit vor Ort studieren. Auf drei von vier Studierenden trifft mindestens eines dieser Merkmale nicht mehr zu. Für Deutschland gibt es keine solchen Zahlen. Wir haben da ein bisschen Probleme mit dem Statistikgesetz. Einzelne Hochschulen erheben es, aber es gibt dazu keine bundesweiten Statistiken. Aber sowas äh, gibt auch schon einen Anhaltspunkt. Also 22 Prozent der deutschen Studierenden haben bereits eine abgeschlossene Ausbildung. Da sehen Sie auch, dass dieses äh, Normbild nicht mehr so verbreitet ist, wie es vielleicht mal war. Ähm, mein Lieblingsindikator für wachsende Vielfalt kommt allerdings aus Bayern, dem Hort äh, elitärer Bildung, wenn Sie so wollen, dem Bayerischen Gymnasium. 15-jährige mathematik Lernabstand zwischen dem oberen und dem unteren Viertel, also nicht zwischen Schüler 1 und 100, sondern zwischen 25 und 75, beträgt dort 2,5 Jahre. Wenn man sich diese Zahl vor Augen hält, dann sieht man glaube ich sehr deutlich, dass es mit dem gleichen äh, Lernstoff, im gleichen Tempo und dem gleichen, der gleichen Methode für alle so nicht mehr getan ist. Und die äh, Flüchtlingsthematik setzt eben quasi nur noch eine Vielfaltspointe auf ähm, die äh, davor schon mindestens genauso relevant war, also das Problem. Das sind die Herausforderungen, mit denen wir uns im Bildungssystem derzeit auseinandersetzen müssen. Und jetzt kommen wir zur Digitalisierung und ich möchte eigentlich drei Dinge mit Ihnen tun. Ich möchte Ihnen vier Geschichten aus der Welt des digitalen Lernens erzählen, die einfach mal so einen Eindruck geben, vielleicht bei Ihnen auch schon ein paar Assoziationen wecken, wie Digitalisierung nun helfen kann bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, versucht es dann anschließend ähm, noch ein bisschen stärker zu strukturieren und dann äh, abschließend auch nochmal wirklich sehr klar die Frage aufzunehmen, was bedeutet das jetzt nun für Gesellschaft, was bedeutet das für Institutionen im Bildungswesen und was bedeutet das vor allem dann auch für die Rolle des Lehrers, des Pädagogen, des Fangen wir aber mit diesen vier Szenen aus der digitalen Welt des Lernens an. Jetzt habe ich hier die Situation, dass ich mit sehr vielen Experten zu tun habe. Insofern ähm, stelle ich auch hier erstmal die Frage, wer von Ihnen kennt Sebastian Thrun? Na, es sind doch erstaunlich wenige, muss ich sagen. Ich hätte jetzt fast gerechnet, dass noch viel viel mehr Hände hochgehen. Aber dann macht es umso mehr Spaß, Ihnen die Geschichte von Herrn Thrun zu erzählen. Die ist nämlich ähm, ganz spannend. Sebastian Thrun ist ein deutscher Professor in Solingen geboren ähm, und relativ früh äh, nach, äh, in die USA gegangen, in Silicon Valley, ähm, wurde dort ähm, Professor für Künstliche Intelligenz in Stanford, also auch wieder so ein Hort elitärer Bildung, ähm, wo nur jeder 20. Bewerber einen Studienplatz bekommt und die Studiengebühren locker mal 50.000 Dollar im Jahr ähm, betragen. Und, und Tron hat da eben auch, nicht mal mit seiner Professorenschaft genug gehabt, sondern äh, war so eine Art Hansdampf in allen Gassen, hat äh, sehr maßgeblich am selbstfahrenden Auto bei Google mitgewirkt und dieses Forschungslabor Google X auch geleitet, also da, wo irgendwie äh, Roboter frei rumfahren und äh, Kühlschränke, automatische Nachbestellungen tätigen, all diese Dinge. Ähm, und in seiner Eigenschaft als Professor in Stanford kam er vor jetzt gut fünf Jahren, so lange ist es schon her, ähm, auf die Idee, seine bislang nur auf dem Campus für die sorgfältig ausgewählte Elite ähm, angebotene Vorlesung Introduction to Artificial Intelligence, ähm, Einführung in die künstliche Intelligenz, ähm, auch über das Internet anzubieten. Und zwar jedem dann frei zugänglich zu machen, unabhängig davon, ob er es eben jetzt in den Studiengang dort geschafft hat oder nicht. Und ähm, was erstmal als Experiment losging, hat sich dann wirklich so zu einer Art digitalen Welle entwickelt. 5000 äh, irgendwie über einen Fachverteiler, E-Mail bekannt gemacht, äh, dass diese Vorlesung da jetzt auch ähm, anzuschauen sei. Und äh, haben sich jeden Tag 5000 Leute eingeschrieben. Also äh, ein richtiger Schneeballeffekt. Und bei 160.000 musste man das System dann aus äh, technischen, kapazitären Gründen schließen. 190 äh, Ländern waren am Ende äh, da Studierende in Anführungszeichen eingeschrieben und ähm, von den 160.000 haben immerhin 23.000 am Ende auch äh, die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Kann man noch diskutieren, ist das viel oder ist es wenig, aber es sind immerhin 23.000 und damit mehr als ein normaler Professor wahrscheinlich in seinem Leben überhaupt im Hörsaal ähm, vor die Nase bekommt. Das eigentlich Revolutionäre sind aber dann doch, glaube ich, eher die 412 als die 23.000, denn es war tatsächlich so, dass der beste Stanford-Student, also von den sorgfältig Ausgewählten, die 50.000 Dollar im Jahr zahlen, ähm, auf Platz 413 in der Abschlussprüfung kam. Also in anderen Worten: 412 aus aller Welt, die aus welchen Gründen auch immer ähm, es nicht nach Stanford geschafft hatten, ähm, waren am Ende besser als die so sorgfältig ausgewählte Elite. Die zweite Geschichte führt uns in die Schule. Ähm, die handelt von New Classrooms plus 50%. Prozent. Ähm, New Classroom ist eine gemeinnützige Organisation aus New York und die betreiben da ähm, eine Schule und machen Folgendes. Ich habe Ihnen ein kleines Video mitgebracht, dass Sie mir jetzt nicht nur ständig zuschauen, äh, zuhören müssen, sondern im Sinne des Methodenwechsels auch ein bisschen Abwechslung haben. Und ich hoffe, dass auch der Ton funktioniert. New Classrooms plus 50 Prozent und die dritte Geschichte äh, geht wieder zurück an die Hochschule. Arizona State University plus 61 Prozent. Die Arizona State University, das ist äh, so eine Hochschule, die kennt man in Deutschland gar nicht so wirklich. Ähm, es ist aber die größte äh, Campus-Hochschule der USA mit 80.000 Studierenden ähm, und äh, die Besonderheit äh, von diesen 80.000 Studierenden äh, sind die meisten sogenannte First Generation Students. Also solche, die zum ersten Mal in ihrer äh, Familiengeschichte oder als Erster aus ihrer Familie es an die Hochschule geschafft haben. Und insofern also dort eine ganz besondere Herausforderung, vor der die, die Universität steht, mit ihren 300 Fächern, die sie da zudem auch noch bestreitet. Und es ist tatsächlich so, das größte Problem und die Herausforderung, die die Hochschule dort hat, sind die Studienabbrecherzahlen. Die sind immens und man hat über Jahre nicht so richtig einen Weg gefunden, dem beizukommen, und dann aber vor einigen Jahren äh, sich äh, digitaler Hilfe bedient und einen Versuch gestartet, der den Namen e-Advisor trägt. Und der e-Advisor ist ähm, letztlich nichts anderes als eine Software, die jedem Studierenden persönliche Empfehlungen für seinen Studienverlauf gibt. Und zwar also entsprechend seinem persönlichen Profil, auch seinen, seinen ähm, Berufswünschen, seinen Entwicklungsplänen. Ähm, äh, ähm, aber eben auch ähm, auf Basis von Informationen äh, wie Finanzdaten, ähm, Informationen, die irgendwie aus dem Studentenwohnheim kommen, von der Campuspolizei, wie häufig und wann man äh, die Sportfazilitäten der Hochschule aufgesucht hat, das kann man mit, so einem, äh, mit dem Studentenausweis alles äh, dort, dort erfassen. Ähm, also eine Reihe von Daten, Big Data. Und... Ähm, da sehen Sie schon, ähm, wie schmal der Grat dann eben äh, an der Stelle auch sein kann. Ähm, denn äh, da graust es einem dann vielleicht doch so ein bisschen, was da alles erfasst wird. Das sind letztlich alles Daten, die auf mögliches frühzeitiges Scheitern im Studium hinweisen können. Und äh, der, äh, das Ergebnis äh, oder der Erfolg gibt gewissermaßen der Hochschule recht, denn die plus 61 Prozent ist die Quote, um die sich diejenigen, die ihr Studium in der Regelstudienzeit absolviert haben, plus zwei Semester, seit Einsatz dieses E-Advisors erhöht haben. Also ein immenser Erfolg für eine Hochschule, die eben immer genau dieses große Problem hat. Statt 26 Prozent schaffen jetzt irgendwie über 40 Prozent diesen Abschluss in der Regelstudienzeit. Und trotzdem zeigt eben die dieser Einsatz von, äh, oder diese Nutzung von äh, doch sehr privaten Daten, äh, wie nah wir irgendwie dann auch schon wieder an diesem Orwellschen äh, Paradigma äh, rankommen. Und das äh, ist eben ein ja, sehr, sehr große äh, ein großer Erfolg und gleichzeitig eben eine sehr, sehr große Verpflichtung für so eine Hochschule wie die Arizona State, dass eben die Digitalisierung oder der Einsatz von, von Daten, die Nutzung nicht irgendwie zur kompletten Entmündigung oder äh, zum, äh, zum Auf Geben der Privatsphäre des Einzelnen führen kann. Große Herausforderung, auf die ich dann gegen Ende noch mal eingehen werde. Und die vierte Geschichte ähm, zum Abschluss des äh, Story-Reigens ähm, handelt noch von einem Start-up namens NAC. NACS 20 Minuten, ein Start-up aus dem Silicon Valley. Und wenn Sie die Arizona State-Geschichte äh, schon so ein bisschen gruselig fanden, äh, dann äh, bin ich gespannt, äh, was Sie dazu sagen. Ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren, was ich Ihnen da jetzt in vier Geschichten ähm, erzählt habe. Ähm, und zwar diesmal in sechs Dimensionen. Die erste ähm, ist Harvard für alle, Zugang ähm, für die Begabten. Und äh, Das greift die Geschichte von Sebastian Thrun ähm, vom Anfang auf. Ähm, was da passiert, ist letztlich ähm, dieses große MOOC-Movement, Move von dem Sie alle, alle gehört haben. Ähm, das war der Ausgangspunkt dieser Massive Open Online Course ähm, Geschichte. Was letztlich da passiert, ist aber eben doch in vielen Fällen leider noch nichts anderes als eben ein Sender in der Mitte, der Professor, der sich jetzt eben mittels Technologie einer Kamera, weiterer technischer Parameter bedient und dadurch viel mehr Leute als vorher erreicht. Oft ist es eben dann doch auch noch alter Wein, der da in neuen Schläuchen verkauft wird. Ich sage immer, so eine Vorlesung wird nicht dadurch besser, dass man sie abfilmt. Und dieses Phänomen war dann eben auch äh, zu beobachten, dahingehend, dass äh, viele dieser Hoffnungen der Demokratisierung äh, der Bildung durch Massive Open Online Courses dann letztlich doch leider enttäuscht werden musste. Wenn man sich die äh, Demografie der Nutzer dieser Kurse anschaut, äh, stellt man eben fest, dass 90% Prozent white wealthy und well educated sind, also ohnehin schon einen Studienabschluss haben äh, zu ihrer persönlichen Weiterbildung, diese Kurse nutzen, äh, aber eben doch eher in selteneren Fällen ähm, Menschen erreicht werden, die äh, bislang nicht diese Zugangsmöglichkeiten hatten. Das passiert auch und das ist ein großer Erfolg. Sie erreichen damit sicherlich das Genie in Indien oder die alleinerziehende Mutter auf der Deutschen Hallig, die keine Möglichkeit hätte, irgendwie eine Hochschule aufzusuchen. Aber es ist eben gewissermaßen so ein bisschen die verhinderte Elite, die jetzt durch diese ähm, Online-Kurse ähm, erreicht werden kann ähm, das ist nicht schlecht, aber es ist eben äh, nur eine Dimension äh, des digitalen Potenzials, was man da nutzen kann. Ein zweiter Aspekt, der geht dann in die Richtung Personalisierung, äh, passend für jeden individuell zugeschnittenes Lernen. Da sind wir bei der Schule aus New York und der äh, Geschichte dort. Was Sie da beobachten können, ist eben, dass es nicht mehr so ist, dass für alle der gleiche Lernstoff im gleichen Tempo auf dem gleichen Lernweg vermittelt wird, sondern man eben hier einen sehr personalisierten Lernweg, Lernstil und auch teilweise Lernziele definieren kann. Und die Digitalisierung da sehr, sehr große Unterstützung leistet, um mit der wachsenden Vielfalt und Heterogenität der Lernenden umzugehen. Und das ist natürlich ein Phänomen, was nicht nur für die Schule zutrifft, sondern mit Sicherheit für die Hochschule auch, auch in ähnlicher Form. Ähm, Grundlage dessen ist, dass man äh, eben Lernstoff viel stärker modularisiert, in kleinere Einheiten ähm, umsetzt, als das bislang der Fall war. Es ist nicht mehr irgendwie der eine bildlich das Schulbuch von Seite 1 bis 100, was in dieser Reihenfolge genau durchgegangen wird, sondern letztlich sind es 100 Seiten, die für jeden auch individuell anders kombinierbar und durchlaufbar sein können, die Personalisierung. Und letztlich werden dann auf diese Weise zwei, also mit der Massifizierung und der Personalisierung, zwei scheinbar widersprüchliche Ziele versöhnt, also dieses dieses Ideal Bildung für alle und personalisiertes Lernen für jeden, die irgendwie scheinbar widersprüchlich schienen, teilweise auch politisch, ideologisch gegeneinander gesetzt wurden über lange Jahre. Ähm, diese beiden widersprüchlichen oder scheinbar widersprüchlichen Ziele sind jetzt in Zeiten der Digitalisierung vereinbar. Es gibt aber noch viel mehr potenzielle Mehrwerte und bei äh, potenziell schwingt eben auch mit, äh, das ist alles kein Selbstläufer, man muss da schon hart für arbeiten, dass es auch wirklich dann äh, zu, den, zu den positiven äh, Effekten kommt. Ähm, der dritte, nämlich Qualität ohne Qual, spielend zum Erfolg, äh, ist mir besonders wichtig, weil äh, er gerne untergeht in der, in der öffentlichen Diskussion. Es wird sehr gerne dann auch äh, von einflussreichen Personen gesagt, ja, das ist ja schon ganz gut, solange sie nicht daddeln. Und ähm, in diesem Begriff daddeln äh, schwingt eben äh, letztlich mit, dass... Äh, dieses, nämlich irgendwie ein motivationsgetriebenes, äh, spielerisches Lernen irgendwie von äh, schlechterer Qualität sei ähm, als, als anderes. Ähm, und äh, das ist eben nicht notwendigerweise äh, der Fall. Es gibt mit Sicherheit auch schädliche äh, Computerspiele, aber es gibt ähm, auch eine ganze Reihe von, von sehr nützlichen äh, Einsatzszenarien da. Mit, der man, mit denen man eben auch die erreichen kann, die vielleicht nicht unbedingt motiviert sind. Denn auch mit diesem personalisierten Lernen erreichen sie am Ende nur die, die irgendwie auch motiviert sind zu lernen. Wenn sie das nicht sind, müssen sie nochmal auf andere Mittel zurückgreifen. Und wenn wir uns mal vergegenwärtigen, was eigentlich ein gutes Computerspiel ausmacht, dann sind das solche Eigenschaften wie, dass es nicht zu leicht ist und nicht zu schwer. Man hat irgendwie als Spieler immer das Gefühl, es noch im Griff zu haben, ähm, auch wenn man natürlich eigentlich äh, schon sehr gesteuert wird. Man geht in kleinen Leveln voran ähm, und äh, vor allem bekommt man unmittelbares Feedback und eine sofortige Belohnung. Und äh, das sind alles Eigenschaften, die eben auch ähm, Lernen ähm, erfolgreich machen und insofern ähm, unbedingt auch äh, viel stärker noch Eingang finden sollten bei uns in der Bildung. Also das dritte Potenzial, das spielerische Lernen. Ein viertes ähm, haben wir genannt, WeQ schlägt IQ, vernetztes Lernen und ähm, bildlich gesprochen ähm, ist es dann das, da ist kein Professor mehr in der Mitte oder auch kein Lehrer, sondern was hier passiert äh, ist, dass äh, sich Lerngruppen bilden, ähm, sie vernetzen sich untereinander ähm, im Team, sie vernetzen sich auch mit anderen Gruppen und ähm, machen sich eben ähm, kollaborativ gemeinsam auf den Weg ähm, ähm, zu lernen ähm, da gibt es schöne Einsatzszenarien, ähm, die äh, manche irgendwie äh, vielleicht noch etwas utopisch wirken, aber sie funktionieren durchaus. Also zum Beispiel hat sich in den USA eine Peer-to-Peer-University gegründet. Ähm, in den USA darf sich alles irgendwie University nennen, Es ist eigentlich keine Universität, Es ist eher so eine Art digitale digital-analoge Weiterbildungseinrichtungen, äh, wo Leute, die Interesse an einem bestimmten Thema haben, sich da so zusammentun und Lerngruppen bilden. Und, äh, sie strukturieren diesen Prozess, ohne dass irgendwie einer jetzt der Kurs- oder Seminarleiter wäre, sondern jeder äh, trägt eben bei, äh, was er beitragen kann, nutzt seine Netzwerke und äh, man macht sich dann da gemeinsam auf den, auf den Lernweg. Übrigens anfänglich nur digital, da hat man gesehen, das hat nicht richtig funktioniert. Äh, man braucht auch irgendwie so lokale Lerngruppen, Gruppen. Inzwischen ist es eine Kombination aus äh, nicht äh, digitalen und digitalen äh, Lernelementen. Funktioniert erstaunlich gut. Und es sind eben auch ähm, so ganz praktische Tools in der Schule. Also wenn Sie sich mal vorstellen, Sie können irgendwie in einem Online-Dokument äh, von welcher Firma auch immer äh, gemeinsam mit äh, acht Schülern an einem Dokument arbeiten. Dann sind das völlig neue, kreative Prozesse, die da freigesetzt werden, äh, die so vor äh, wenigen Jahren noch überhaupt nicht äh, möglich gewesen wären. Also letztlich die Kraft und die Möglichkeit, kollaborativ zu arbeiten, ähm, gab es vorher auch schon, aber jetzt in digitalen Zeiten quasi nochmal richtig verstärkt als Potenzial. Fünfte Dimension, Orientierung. Da reden wir über ähm, Wege ähm, durch den Bildungsdschungel. Und ähm, in Deutschland beispielsweise äh, haben wir 80.000 Studiengänge. Und äh, Sie können sich leicht vorstellen, dass es nicht so leicht ist, äh, unter diesen 80.000 Studiengängen genau den richtigen zu finden. Wenn Sie jetzt irgendwie aus dem akademischen Elternhaus kommen, dann wird Ihnen schon irgendjemand helfen, aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis, Sie da zu orientieren und selbst wenn Sie irgendwie nicht unmittelbar das Richtige finden, dann vielleicht nochmal nach dem Wechsel, nach dem zweiten Semester, irgendwie kommen Sie schon auf den Pfad, ähm, meistens jedenfalls. Ähm, wenn Sie diese familiäre Unterstützung von Ihrem Umfeld nicht haben, kann das schon schwieriger werden. Und da sehen wir eben auch, dass es eine Frage der Chancengerechtigkeit ist. Und es ist eben sehr deutlich zu erkennen, und dieses Beispiel von der, von der Arizona State University mit dem E-Advisor ist nur eines ähm, von, von vielen Anwendungsszenarien, äh, die zeigt, dass äh, über digitale Plattformen äh, da großes Potenzial ist, eben eine viel bessere Orientierung auf dem Weg durch den Bildungsdschungel. Zu ermöglichen und zwar für alle. So und das sechste Beispiel oder das sechste, die sechste Dimension, ähm, die äh, wird dann aufgegriffen von diesem Computerspiel Neck, und das ist wirklich nur ein Beispiel, es gibt schon, schon viele davon, die werden auch schon erstaunlich breit genutzt, gerade von größeren global ähm, agierenden Unternehmen, die solche Tools im Rahmen ihrer ähm, Auswahlprozesse nutzen. Es geht am Ende um das perfekte Paar und die Frage, wie man den perfekten Kandidaten zur perfekten Stelle bekommen kann. Und das ist keine kleine Herausforderung. In Deutschland endet derzeit nur jede zweite Bewerbung mit einer Einstellung. Also können Sie sagen, gut, man lernt immer aus jedem Bewerbungsprozess, aber dennoch 98% Prozent am Ende doch tendenziell in Frustration. Und wie wird das möglich? Es wird eben vor allem dadurch möglich, dass wir jenseits von ganzen Studienabschlüssen, irgendwie einem großen Zeugnis und Diplom am Ende, Kompetenzen in viel kleineren Einheiten mittlerweile erfassen, messen und eben vor allem dann, wie bei der Digitalisierung, auch transparent machen können. Und insofern eben Kompetenzen da jetzt viel stärker zu Geltung kommen als vielleicht Bislang noch Kreditpunkte und das äh, wirft einige Fragen auf, gerade für die für die Ausbildung und für die Ausrichtung, mit der, es wir, mit der wir dann an der Hochschule zu tun haben. So viel erstmal ähm, zu den sechs ähm, Dimensionen, äh, den potenziellen Mehrwerten, die Digitalisierung bieten kann. Und Sie haben ja vielleicht auch herausgehört, dass es da eben auch immer Entwicklungen geben kann, die dann weniger positiv ähm, enden. Und insofern ist eben auch wirklich einer ja, sowohl politischen als auch irgendwie strategischen Gestaltung ähm, von Bildungseinrichtungen Bedarf. Und ähm, da möchte ich äh, jetzt nochmal äh, darauf eingehen, in genau diesen drei Dimensionen, die ich anfangs schon ansprach, nämlich was äh, bedeutet das eigentlich nun für unsere Gesellschaft, was bedeutet das für die Institutionen und letztlich auch für die Pädagogik. Für die Gesellschaft eine ehrliche äh, Einordnung, ähm, die nicht nur Positives ähm, vielleicht für uns mit sich bringt, womit wir aber umgehen müssen. Viele dieser ähm, Möglichkeiten, die ich Ihnen da beschrieben habe, ähm, sind äh, ein, ein, großes, äh, ein großes Potenzial für mehr globale Gerechtigkeit. Ähm, wir müssen aber, glaube ich, auch ähm, ehrlich sein, dass wenn diese Demokratisierung der Bildung gelingt, der globale Zugang, die passenden Jobs für jeden über Plattformen wie, wie beschrieben, dann bedeutet diese neue Chancengerechtigkeit auf globalem Maßstab durchaus auch eine Herausforderung auf eher lokalem, nämlich eine Herausforderung für die heute Privilegierten, sozusagen für die bisherige Elite, die da durchaus unter Druck geraten kann, wenn Jobs irgendwie bislang über Netzwerke vergeben worden sind und dieses plötzlich nicht mehr so läuft, sondern eben über andere ähm, Möglichkeiten, wo äh, viel stärker wirklich individuelle Kompetenzen erfassbar und transparent gemacht werden können, wo die Bedarfe des Arbeitsmarkts auch ähm, stärker abbildbar sind, ähm, dann ähm, ist das auch eine Herausforderung. Da gibt es keine leichten Antworten darauf, wie man damit umgeht, aber gute Bildung ist sicherlich die allerwichtigste, denn damit, ähm, ähm, nur damit kann man wirklich das Individuum befähigen mit den neuen ähm, Herausforderungen auf dem dann auch immer stärker globalen Jobmarkt umzugehen. Für die Institutionen auch nicht leicht. Ähm, es gibt äh, hier ein Zitat eines amerikanischen, durchaus sehr gut beleumundeten Professors, Clayton Christensen. Der hat ähm, einige, einiges zu dem Thema Digitalisierung geschrieben, unter anderem den ähm, fast schon Klassiker Disrupting Class. Und er sagt, in 15 Jahren wird mehr als die Hälfte der amerikanischen Hochschulen bankrott sein. Ich halte für sehr unwahrscheinlich, dass uns das in Deutschland auch so ähm, wieder wiederkehrt. Ähm, Aber man muss sagen, das hat er vor fünf Jahren gesagt und die ersten sind bereits pleite. Ähm, es ist also nicht so, dass äh, wir hier jetzt eine Schreckensbotschaft vor uns haben, die völlig jeglicher Grundlage entbehrt. Ähm, und warum ist das so? Also ich hatte äh, ja schon angedeutet, Kompetenzen werden wichtiger als Kreditpunkte, Arbeitsmarktbedarfe wichtiger als, äh, wichtiger als Abschlüsse. Und ähm, damit geht eben auch einher, dass ähm, deutlicher und transparenter wird, was eine Hochschule einem wirklich bringt am Ende auf dem, auf dem Arbeitsmarkt und was man wirklich äh, von äh, einem Studium, was in den USA eben tatsächlich teilweise bis zu 50.000 Dollar im Jahr kostet, am Ende hat. Ähm, es äh, geht damit einher auch dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip. Das kennt man aus der Digitalisierung, ähm, äh, also aus Digitalökonomie sehr häufig. Es gibt eben die eine große Suchplattform. Ähm, all die äh, Geschäftsmodelle konzentrieren sich eben sehr häufig auf irgendwie einen großen und äh, andere, die dann dahinter ähm, schwer zu kämpfen haben. Ähm, es wird jetzt sicherlich nicht so sein, dass wir am Ende nur noch eine Hochschule in den USA haben oder global, ähm, aber dass irgendwie starke Marken noch stärker und präsenter werden und äh, die schwachen die vielleicht auch dann wirklich weniger Mehrwert bieten für den, für den Einzelnen, stärker zu kämpfen haben. Damit ist schon zu rechnen. Es sind wahrscheinlich gerade so die, die in der Mitte in den USA. Also da haben wir die, die großen Elitehochschulen. Um die würde ich mir erstmal überhaupt keine Sorgen machen. Da gibt es Community Colleges, die eine sehr wichtige Arbeit vor Ort leisten und da dazu beitragen, dass da Absolventen für den lokalen, im Arbeitsmarkt ähm, ausgebildet werden. Aber dazwischen gibt es eben eine ganze Reihe an teuren ähm, Second- Third-Tier-Universities, ähm, deren Abschlüsse momentan relativ wenig wert sind. Ähm, die Zahl, äh, die mich da immer besonders äh, schockiert, ist, dass 17% Prozent der amerikanischen Briefträger einen Bachelorabschluss haben, ähm, womit man, äh, glaube ich, ganz gut sieht, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt mit der, äh, mit der Ausbildungsniveau und dem, wie es dann am Ende am Arbeitsmarkt ankommt. In Deutschland wird uns äh, das sicherlich so schnell nicht so passieren. Das hängt auch mit unserem äh, staatlich, zum Glück staatlich ähm, finanzierten Bildungssystem zusammen. Aber es gibt so ein paar Entwicklungen, mit denen man sich eben doch auseinandersetzen sollte. Ähm, dahinter steckt so ein bisschen diese Beobachtung, dass ähm, bislang eine Hochschule eigentlich alles gemacht hat, so ein, ähm, alles aus einer Hand äh, Prinzip, letztlich von der Rekrutierung der Studierenden, deren Auswahl, man hat das Curriculum festgelegt, man hat dann die Lehre, Übungen, Prüfungen, am Ende Zertifizierung Und wenn es richtig gut lief, hat man dann irgendwie am Ende noch geholfen, ähm, den, den guten Job zu finden. Und ähm, da gibt es jetzt eben so kleinere Anbieter, die sich auch was spezialisieren, die das über digitale Plattformen machen. Ähm, und insofern auch äh, dieses alte, wenn Sie so wollen, ähm, alles aus einer Hand, Geschäftsmodell von Hochschulen. Ein bisschen in Frage stellen. Und wenn man noch weiter geht, könnte man das sogar auf den Professor runterbrechen. Da hat ein Lehrender eben früher auch alles alleine und aus eigener Hand gemacht, von den Konzepten bis zum Korrigieren am Ende der Prüfungen. Ähm und auch hier ist eben zu beobachten, dass sich die Dinge da stärker konzentrieren, es vielleicht den einen gibt, der das Konzept entwickelt, dann der eine, der irgendwie die Lehre vielleicht auch mit digitaler Unterstützung eben darbietet und am Ende ganz viele dann helfen, diese Klausuren auch zu korrigieren. Denn wenn so viele da mitmachen, dann kann man das als Einzelne auch gar nicht mehr leisten. Also Unbundling als Herausforderung ähm, wird nicht so unmittelbar in Deutschland ankommen, aber es ist eine Beobachtung, ähm, die ja man häufiger machen muss. Vieles, was in den USA passiert, äh, kommt irgendwie früher oder später dann auch doch zu uns rüber. Was anderes noch, neue Lernräume. Ähm, Glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, wie sich Institutionen verändern. Ich habe mal nur ein paar Fotos mitgemacht, mitgebracht, wie Schulen heute auch schon aussehen können. Ähm, es ist ähm, ganz spannend. Ähm, neue Lernräume, die irgendwie auch solche kreativen Räume schaffen, wie ich sie Ihnen vorhin beim Peer-to-Peer-Learning ähm, kurz beschrieben habe. Ähm, sowas ist nicht teurer als äh, die klassische Bauweise und es ist umso bedauerlicher, dass wir irgendwie immer noch äh, in Deutschland ähm, Schulen bauen, die äh, so aussehen wie vor 200 Jahren. Es gibt auch Städte, die da schon deutlich weiter sind. Köln zum Beispiel wird sowas nicht mehr gemacht, sondern da setzt man genau auf solchen, solche neuen Lernräume. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema auch für Hochschulen, denn man wird wahrscheinlich nicht mehr solche Massenhörsäle brauchen künftig, wie man, sie, wie man sie kennt, sondern eben viel stärker auf solche, solche neuen Lernräume. Auch eine Herausforderung, vor der wir stehen. komme ich noch zur dritten, ähm, dritten Veränderung, zur dritten ähm, Dimension, nämlich die Frage, wie Digitalisierung die Rolle der Lehrkräfte und vor allem der Pädagogik verändert. Und hier ist wirklich eine sehr positive Botschaft zu senden. Ähm, es bleibt uns nämlich, wenn wir es gut machen, mehr Zeit fürs Wesentliche. Mein Lieblingszitat einer amerikanischen Lehrerin, die wir auf unseren äh, Recherchereisen ähm, für das Buch trafen, die jetzt mit Khan Academy, das ist so ein Nachhilfe-Videoportal, was kostenfrei zur Verfügung steht, auch gemeinnützig organisiert. Und sie sagt, mein Unterricht ist wirklich besser geworden, seit ich diese Videos nutze, nutze denn statt standardisiertem Wissen kann ich jetzt endlich wieder Kinder unterrichten. Und was sie äh, eben meint, ist, äh, sie hat... Äh, Mehr Zeit fürs Wesentliche dadurch, dass sie zum Beispiel Standardwissen, sagen wir mal Satz des Pythagoras, da gibt es ein tolles Lernvideo, was einer super erklärt hat, vielleicht auch besser, als ich selber könnte. Und das nutzt sie dann so im Sinne des flip Classrooms, viele von Ihnen werden das Konzept kennen, dass dieses dann von den Schülern auch eigenständig erarbeitet und gelernt wird und dann in der Schule, im Unterricht mehr Zeit bleibt, um wirklich diese Konzepte anzuwenden, um Fragen zu stellen, um Herausforderungen also wirklich in einen Diskurs über, über Lernkonzepte und Stoff zu kommen und vielleicht auch wirklich, um mal Zeit zu haben, sich um den Einzelnen zu kümmern, den vielleicht auch mal jenseits des inhaltlich-fachlichen eine andere pädagogische Frage gerade bedrückt, der ein persönliches Problem hat. Insofern wirklich der Lehrer die Möglichkeit hat, seiner eigentlichen Profession, nämlich der Pädagogik nachzukommen. Damit einhergeht auch noch, dass irgendwie gute Lehre jetzt sichtbar wird, viel sichtbarer als früher. Es gibt eine äh, Grundschullehrerin, die Millionärin geworden ist, ähm, nur weil sie ihre kleinen Unterrichtskonzepte, äh, so zwei Zweiseiter, Arbeitsblätter, online gestellt hat und die andere dafür 99 Cent gekauft haben. Aber offensichtlich waren die so gut, dass die einfach äh, auf diese Weise eine Sichtbarkeit erlangt hat, die sie früher nie hätte bekommen können. Also da sieht man auch eine schöne Motivation. Es ist aber eben eine neue Rolle. Man ist Lernbegleiter statt Wissensvermittler und... Äh, das ist ein fundamentaler Wandel für, ähm, für die Pädagogik und für das Selbstverständnis vor allem von Lehrkräften, ähm, was man jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen ändern kann, aber, ähm, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt und Erfolgsfaktor in der nächsten Zeit sein wird, sich damit auseinanderzusetzen. So, ich komme so langsam ähm, zum, zur Zusammenfassung, ähm, versuche nochmal zu bündeln, was ich Ihnen äh, versucht habe ähm, zu erzählen. Also, äh, Kernbotschaft: Digitalisierung kann Lösungen für bestehende Herausforderungen bieten. Wir haben über die Zugangsproblematik äh, gesprochen, ähm, Lösungsmöglichkeiten, beispielsweise über, über Online-Kurse. Wir haben über die Herausforderung von Vielfalt und damit natürlich auch von Qualität, von, von Unterricht, von Bildung, ähm, von Lernprozessen gesprochen und äh, über Dimensionen wie personalisiertes Lernen, spielerisches Lernen, Peer-to-Peer-Learning die da einen Beitrag leisten können. Und wir haben auch am Ende dann diese beiden Aspekte der Orientierung des Jobmatchings ähm, über Aspekte gesprochen, die stärker auf die sogenannte Employability, also letztlich die Arbeitsmarktbefähigung einzahlen. Überall da kann Digitalisierung Teil der Lösung ähm, sein. Und ähm, deshalb glaube ich, ist es eben ganz wichtig, dass wir äh, da eine, eine positive Botschaft ähm, raussenden und die wirklich in den Mittelpunkt stellen, die eben deutlich macht, dass es helfen kann, bestehende Probleme und Herausforderungen zu lösen und dass es dabei eben nicht nur darum geht, Geräte irgendwie aus, aufzuhängen und sein Smartboards oder was auch immer für, für technische Items, die selbst alleine erstmal überhaupt nichts bringen, sondern im Zweifelsfall eben verstauben oder als digitales Medium so genutzt werden wie eben früher analog eine Tafel. Ein ähm, ganz konkretes Beispiel für die Schule, äh, da finde ich es immer sehr augenfällig, äh, sehr häufig die Reaktion, die einem äh, entgegenschlägt, äh, ist, ja, wir haben doch schon so viele Probleme. Wir haben den Ganztagsausbau, ähm, wir haben Inklusion, wir haben individuelle Förderung äh, und jetzt auch noch Digitalisierung. Ja? Und äh, das ist es eben genau nicht, sondern äh, es ist eben, äh, muss deutlich werden, dass Digitalisierung Teil äh, der lösung sein kann diese genannten herausforderungen eben ähm, anzugehen und mit der wachsenden vielfalt im klassenzimmer klar zu werden also eine positive botschaft glaube ich ähm, die immer wieder zu betonen ist äh, der erfolgsschlüssel überhaupt auf dem weg und gleichzeitig brauchen wir auch ehrlichkeit ähm, wir sollten nicht äh, anheimfallen zu denken digitalisierung sei das allheilmittel für alle bildungs oder pädagogischen probleme mit denen wir zu tun haben ich habe Ihnen hier noch eine ähm, Studie mitgebracht, die ist schon von 1976, also könnte sagen, sie hat äh, historischen Charakter, aber sie äh, ähm, ist, glaube ich, bis heute ähm, wichtig und aktuell. Äh, sie kommt von Benjamin Bloom, einem amerikanischen Bildungspsychologen, der eben in den äh, 1976 herausgefunden hat, dass ähm, es einen Zwei-Sigma-Effekt von Tutorial Instruction gibt. Was bedeutet das? Zwei Sigma, also zwei Standardabweichungen, wird ein Schüler besser, wenn er eine One-on-One-1-zu-1-Betreuung ähm, über einen längeren Zeitraum ähm, erhält. Also letztlich der, der Privatlehrer, von dem ähm, immer viele auch, auch träumen. Und zwei Sigma, zwei Standardabweichungen, bedeutet dann eben, dass aus einem durchschnittlichen Schüler ein äh, top zwei prozent schüler wird. Also Person-Teil ähm, 98. So. Und äh, das ist natürlich gewaltig und äh, man muss sehr ehrlich sein und sagen, dass wir das ähm, auch mit den besten digitalen Hilfsmitteln derzeit noch nicht erreichen können. Sie sehen das hier auf der, ähm, auf der Grafik von Ihnen aus rechts. Ähm, Teach to One, diese 0,35 Standardabweichung, das ist das Beste, das ist dieses Beispiel, was Sie vorhin im Video gesehen haben, ähm, was sich bislang mit digitaler Hilfe erreichen lässt. Da wird dann immer noch aus einem ähm, durchschnittlichen Schüler ein, lassen Sie mal gucken, 0,35, naja, so ein, Top 35% Schüler. Ja? Also ist jetzt nicht die Welt, aber es ist eben schon ein substanzieller Unterschied und es ist eben vor allem deutlich mehr als ein ordentlich guter Lehrer schafft. Also der Durchschnittslehrer zum 85% Lehrer ist eben nur 0,14 Standardabweichungen. Und es heißt überhaupt nicht, dass Lehrer nicht der entscheidende Faktor sind, äh, aber dennoch äh, sehen Sie an der Stelle ähm, eben die Potenziale, die Lehrer, wenn sie sich digitaler Hilfe ähm, bedienen, eben auch hier erschließen können. Also kein Allheilmittel, aber eben ein, ein wichtiger Faktor, der uns, der uns helfen kann. Was muss jetzt also konkret passieren, neben der guten Botschaft, die wir äh, ins Land senden äh, sollten? Und es sind äh, drei Punkte, die ich Ihnen noch mitgeben möchte äh, zum Schluss. Ähm, ganz wichtig, zweifellos Technik in den Dienst der Pädagogik zu stellen in, und eben nicht als Selbstzweck zu verstehen, in allen ähm, Bildungsbereichen, Schule, Hochschule, Aus- und Weiterbildung. Ähm, und äh, wenn das gelingen soll, dann brauchen wir eben dafür auch ausgebildetes Fachpersonal und ähm, jenseits der Einzelkämpfer. Also es gibt viele äh, spannende äh, Lehrkräfte, die in Deutschland sich auch schon dem Thema angenommen haben, aber auch in dieser Stadt äh, kenne ich den einen oder anderen der mir dann im persönlichen Gespräch immer berichtet, dass er irgendwie, wenn er sich, also dass er deutschlandweit bekannter ist, als an der eigenen Schule irgendwie auf Resonanz stößt. Wir brauchen also Fortbildungen für ganze Kollegien an der Stelle, das ist eine Schulentwicklungsaufgabe und man kann sowas in leicht abgeschwächter Form sicherlich auch für Hochschulen diskutieren, wenn es da um die Hochschuldidaktik geht. Zweiter Punkt, eh klar eigentlich, wir brauchen auch einen bestimmten politischen, rechtlichen Rahmen und eine moderne Infrastruktur, die das ermöglicht, aber es ist eben nur die notwendige und nicht die hinreichende Bedingung. Ähm, da geht es meines Erachtens wirklich um das Ermöglichen statt des Verbietens. Also Wir haben immer noch ein Schulgesetz in Bayern, in dem drinsteht, dass Handys grundsätzlich in der Schule verboten sind. Ähm, und das ist meines Erachtens einfach der falsche Ansatz. Ähm, solche Geräte gehören nicht verboten, sondern als sinnvolles Arbeitsmittel auf den Tisch und äh, da dann eben auch ähm, pädagogisch genutzt und wenn es irgendwie Anhaltspunkte gibt, dass es gerade äh, schadet, dann auch gerne weg vom Tisch. Aber ähm, eben eine grundsätzlich andere Haltung, die sich eher äh, dieser Dinge ähm, produktiv nähert ähm, als durch Verbote, ähm, ist da wichtig. Und dann geht es eben um Dinge grundsätzlich, irgendwie, wenn Sie kein WLAN in der Schule oder in der Hochschule haben, und das gibt es leider noch recht häufig, Hochschulen weniger als Schulen, äh, dann braucht man über vieles, äh, das ich hier sprach, gar nicht mehr anfangen, weiter zu diskutieren. Sie kennen all die Diskussionen um urheber- und haftungsrechtliche Fragen. Ähm, Sie äh kennen vielleicht weniger die Problematik der Lehrpläne, das ist vor allem ein Problem, was wir in der Schule haben, wenn wir über personalisiertes Lernen reden, dann scheitert das sehr häufig daran, dass wir irgendwie immer noch jahrgangsgebundene Lernziele haben, die am Ende eines Jahres erreicht werden müssen. Ähm, daran äh, funktioniert es aber eben nicht, dass jeder auf persönlichem Weg in unterschiedlichem Tempo vorankommt, wenn spätestens nach zwölf Monaten ähm, ein gemeinsames Ziel wieder erreicht werden muss. Da gibt es Beispiele, Beispiele aus den Niederlanden, die uns zeigen, dass es auch anders geht und ähm, man sehr erfolgreich ein, eine stärkere Flexibilisierung der Lehrpläne ähm, lernen, leben kann. Und dann eben noch mal sehr hochschulspezifische Themen, die kennen Sie bestimmt alle, Kapazitätsverordnungen, Lehrverpflichtungsverordnungen, die stammen alle noch aus einem analogen Zeitalter, wo man sich nicht vorstellen konnte, äh, dass Lehre auch mal teil- oder Teil digitalisiert oder teilweise sogar voll digitalisiert stattfinden kann. Ähm, die gute Nachricht ist aber, glaube ich, das Problem ist erkannt ähm, und die Politik hat sich da wirklich auch auf den Weg gemacht. Ähm, und insofern ähm, bin ich da eigentlich recht optimistisch, dass wir da relativ bald zu guten, guten Lösungen kommen. Ja, und ganz zum Schluss, ähm, der Punkt ist mir eben dann doch immer noch wichtig. Ähm, Das Thema mit den Daten ist ein ganz, ganz entscheidendes und es ist eines, was vielen Sorge macht, durchaus auch zu Recht, ähm, womit wir wirklich umgehen müssen. Denn der gläserne Lerner ist, äh, ist ein Problem, ähm, vor dem wir stehen. Ähm, viele der Dinge, über die ich gesprochen habe, funktionieren nur mit, der, mit Daten, nicht alles. Also kollaboratives Lernen, da müssen wir erstmal keine Daten erheben. Das ist einfach nur eine tolle Methode, die Sie digital unterstützt nutzen können. Ähm, aber anderes eben schon. Und diese Daten sind auch interessant für Arbeitgeber, beispielsweise, aber auch für viele andere. Und was eben nicht passieren darf, ist, dass man irgendwie in 20 Jahren mal gefragt wird: Achte Klasse, Mathe, was war denn da los? Und das ist eine reale, reale Gefahr, mit der wir zu tun haben. Damit sowas nicht passiert, ein wesentliches Konzept äh, sicherlich, das der Datensouveränität. Ähm, was meine ich damit? Äh, da geht es einerseits darum, das Individuum zu berechtigen, ähm, über die Nutzung seiner eigenen Daten zu entscheiden, zu welchem Zweck und, und wie die, äh, die ausgewertet werden dürfen. Aber eben nicht nur ums Berechtigen, sondern um, auch ums Befähigen. Und Das ist wahrscheinlich der noch viel wichtigere ähm, Teil, dass solche Fragen wirklich fundamentaler Bestandteil von äh, Curricula in der Schule sind wo es auch um solche Aspekte geht, wie funktioniert eigentlich das Internet, was ist Big Data. Ähm, es gibt so viele Fragen, ähm, was macht ein Algorithmus, ähm, die dringend ähm, diskutiert und gelehrt gehören ähm, an der Schule und sicherlich auch noch, auch noch später an der Hochschule. All das ähm, würde ich unter diesen Begriff der Datensouveränität fassen. Ähm, sicherlich eine ganz große Baustelle, der wir uns aber dringend nähern müssen. Selbst wenn Sie jetzt alles doof finden, was ich Ihnen erzählt habe, ähm, und selbst wenn ich es doof fände, ähm, es wird nicht aufzuhalten sein. Digitalisierung hat sich noch in keinem gesellschaftlichen Bereich aufhalten lassen. Wenn vor zehn Jahren äh, Verlage auf den roten Knopf hätten drücken wollen, hätten Sie es äh, können, hätten Sie es bestimmt gerne getan. Ähm, da es nicht aufzuhalten sein wird, äh, mein Appell äh, an Lasst uns an Organisationen orientieren, die das Ganze wirklich als Chance begriffen haben. Und da gibt es solche wie die Arizona State University, die noch, äh, jetzt ein Beispiel aus den USA, die äh, auch noch ganz andere Maßnahmen ergriffen hat, ein Global Freshman hier beispielsweise, wo irgendwie das erste Jahr jeder auf der ganzen Welt sich da frei online immatrikulieren kann und diejenigen, die es dann schaffen, auch wirklich egal, ob sie eigentlich hochschulzugangsberechtigt sind oder nicht, die Möglichkeit erhalten, auf dem Campus zu studieren. Wirklich sehr strategischen Ansatz, der immer den Studenten und dessen Nutzen im Mittelpunkt hat. Es gibt aber auch Beispiele aus Europa. Mein Lieblingsbeispiel, die EPFL Lausanne, die eine sehr, sehr kluge Strategie zu diesem Thema Digitalisierung sich ausgesucht hat die auch wirklich auf die Qualität der Lehre ähm, eingeht, beispielsweise ein schönes Element, die machen größere Einführungsvorlesungen, sowohl in Präsenz als auch einmal digital als Online-Kurs und dann gucken sie mal, wie die Abstimmung mit den Füßen läuft, ja? ähm, welcher Kurs irgendwie mehr nachgefragt wird von den Studierenden und plötzlich hat da sich so eine richtige äh, Lehrqualitätsdiskussion in der Fakultät gebildet, weil man eben auch mal schaut, wie macht der andere das denn und irgendwie plötzlich äh, durch dieses Medium des äh, parallelen Online-Kurses ein, äh, ein richtiger Qualitätswettlauf um gute Lehre an der Hochschule da gestartet worden ist. Und es gibt Beispiele auch aus dem Schulbereich, die Steve Jobs School, ich hatte das eben schon mal angesprochen, Holland, äh, die auch wunderbar äh, solche individualisierten Konzepte machen. Also der Appell es äh, jetzt als Chance zu nutzen und dann eben eher die Welle zu reiten, als sich von ihr überschwappen zu lassen. Vielen Dank.